Guten Morgen, ihr Leute, Willkommen hier, hier bei einer Zauberei. Und das gibt sind heute keine Karten im Programm. Wir haben ganz Besonderes als Klassiker aus der Zauberei. Natürlich darf ein Maskottchen der Lappen nicht fehlen. Und zusammen werden wir heute so ein paar Tricker, gesehen, die ganz klassisch sind. Und natürlich gleich werde ich euch erklären, wie das ihr das machen könnt. Dass der auch Dino-Groß-Zauber gibt. Fangen wir direkt mit ich meine, der bekannteste und älteste Zaubertrick überhaupt, und das ist nämlich das Becher Becherspiel. Das Becherspiel da das gibt es bis ganz viele verschiedene Versionen. Der hat eben hier drei Becher und natürlich hier drei Ball. Wie gesagt, wir gehen pro versionen Ich die Originalversion, die auch im Mittelalter gewesen ist. Die von den Gaukler hatten es eher Becher. In China haben sie zuschusseln. Hier Mann ich die, die in Europa bekannt ist, die mit drei an. Es hat gesagt, dass die bei den Ägyptern, der hat den Trick schon gewesen. Ich weiß nicht, ich habe eine Version, die ich ganz gerne habe. Vielleicht nicht die aus Ägypten, weil dann sind Leute beklaut, das machen wir nicht. Aber wir also, fangen direkt an. Wir habe drei Bäschern, wie gesagt, und Wir habe drei Bälle. Und wenn ihr nicht wisst, das sieht aus, als wäre es hart, da geht es nämlich durch den ball Wenn ich den hier see, the ball den a little und ich mache little bit of a little geht der Ball einfach bit durch. Wir können das natürlich wiederholen. Ich bit den zweiten ball, Ich ich nehme zweiten drauf, ich mache mein ich mein den little ich mache den Drop, ich mache den little bit of a little bit of a little bit of es little bit of a little bit ich will den Ball Nummer 3 an den Und, und abgepasst, der Ball Nummer 3 wird du hier hochgehen und tuk, tuk, tuk, bis hier hin kommt. So, abgepasst. 1, 2, 3. Und. Oh. Oh, ja, du hast er. Den Heine, und das ist ein bisschen schwer. Ich hole einfach mal den anderen. Und dann machen wir das Händen einfach so. Ich werde den Händen hinlegen. Das ist ein bisschen klingt, und das geht abracadabra. Und wo sind die drei Bälle? Hier rüber. Wir machen aber noch ein ganz bisschen schwerer, und zwar werde ich den Ball, der ein bisschen schwer ist, den geht ein bisschen strauf, die geht hier an meinen Tisch. Was ich noch machen ist ganz einfach. Ich werde natürlich so machen und du fertig den Ball hier von meiner Tasche, rückt zurück und der dem Bäscher kommt bei die einer. Und du brauchst eine Zeitmaschine. Wenn du ein Kerl drehe, dann ist ein halber Ball hier, da. das sieht nicht gut aus. Wenn ich noch einen Kerl drehe, dann ist es hier am Anfang und dann nehme ich die drei Bälle, die hier am Dose Voilà, das ist der Trick vom Bäscherspiel. Und der dich schon bestimmt, wie geht das? Also, ich veroneere das Geheimnis direkt. Das mhm. ich was ich euch sagen so muss, ähm, was man, wenn da nicht genug Besseren oder kein Besseren hat, das kann ich euch im Moment zum Schluss noch erklären. Ich erkläre euch auch, vielleicht auch findet, so Sachen finden könnt. Und respektive, wenn ihr das nicht fand, so eine euch was ihr das könnt ersetzen. Ja, der ganze Trick bei der Sache, oder ein Teil des Trick bei der Sache, ist natürlich, wir haben drei Ball, wir haben die Feuerball. Das Voilà. So, wir Ball, der sich verstopft. Das ist das, was der Zauberei, nennt, ein Ton d'avance. Wir ist ein Fiersprung auf den Zuschauer. Wir haben einen Geheimnis, das Zuschauer nicht weiß. Wir haben uns nicht drei sondern ein Feuerball. Das ist ein Ball, der verstopft. verstopft. Wie fangen wir an? Wir holen drei Ball, Wir nehmen die High so dran. Yep, Brav. Die legen wir dran. Dann holen wir den mittelsten Becher, du lehst den extra Ball dran. Ich nehm den zweiten drauf. Der Tisch hier und ich nehmt die drei Bälle und und den extra Ball. Okay? So, wenn ich anfangen soll ich schon Becher spielen. Ich erzähle vielleicht die kleine Geschichte. Und ich weiß, dass ich hier die drei Bälle hol und ich schon drei Becher was hier wichtig das ist, hier und ich den Ball dran. Das ist ich am besten, ich mache nicht den Toten, das weiß ich nicht, ich halte so bei mir. Wenn ich drehe, muss ich immer dieselbe Bewegung, ich schneide ihn so hin. Hier ist es also kompliziert, weil ich einen neuer Ball und ich darf nicht so fallen lassen. Ich, meine, ich muss den dann so drehen und hier noch vier Grund so einen kleinen Move machen, für das den, für den die Physik und die Fliehkraft verhindert. Dass denen man direkt hochfällt. Okay? So. Ich mache dann ein Kalus. Tisch, man dreht den Löschern eng und setzt ihn so hoch. Also, wenn ich das schnell mache, voilà. Natürlich, die Leute, die, die wir die wissen nicht, dass schon der Ball hier drin ist. Da ist ein Ton da Und ich mache genau dieselbe vom vorbei. Was er nicht sollt machen sollte, das. Hai so und und dann so los. Da fällt es ab. Der muss probieren, dieselbe Bewegung zu machen. So, wenn wir hier sind, holen wir ihn hier. Wir nehmen ihn hier drauf. Wenn man einen Zauberstab hat, im Prozauberstab, dann kann eigentlich so zack, so machen. Man muss aber nicht, dann können noch ein paar Kadabra machen, so wie ich es gemäht habe. Ich gehe noch von 1 drin, einen Zauberstab daheim. Wenn nicht, wie gesagt, ein Bick oder ein Schnaps kann ich noch einen Zauberstab benutzen. Dann uh, macht er das und dann hilft er da ob und er weiß, dass der Ball durchgegangen ist. Und sicher so ist natürlich der Ball de durchgegangen, dass der Ball, den man am Anfang, den extra Ball, den man gelöst hat. Nur in der folgenden Situation müssen wir den Ball durchgelegt haben. Wir müssen den mittelsten Ball durchgelegt haben, den man vier drunter hochgelegt das hat, heißt, das ist das ist als ein extra Ball. Und wir müssen den Ball heilen. Mm -hmm. Das ist auf dem heutigen Punkt, wenn ich den Ball mit äh, dem Ball dran Und was ich meine ist, manch genau rum der und ich den heutigen Ball auch bei den Extra Ballen. So. der manch der Zerwischt heil de Zerwischt heil und der genau wie vier drun ich hole mein Ball ich lehne durch hine Abracadabra. cadabra Ab der weißen die ich zwei Ballen durchgerissen hab dem heutigen Punkt kann die den dritten Ball habt genau dieselbe Schadeweise weisen mir da geht es ein es bisschen langweilig weil der das der Zerwischt das der Tisch mehr machen ein kleines fast zu tischen. und ich fast du tischen, du weißen Schal eidel und das kann mache so, ich bewusst, dass ich ein bisschen mehr kann spielen kann und das für den Zuschauer ein bisschen überraschen lasse. Ich weise einen Hei, ich mache Hei und ich den extra Ball für vier drinnen. Ich lehne den Hai an sich drinnen und da lehne ich den Hei, Ball, Hei drauf. Dann mache ich eine Abracadabra und da weiß ich, da geht ein Riva und da sage ich, oh, nee, tut nicht geklappt. Und da weiß ich nicht, dass ein noch kommt. Der Trick dauert ein bisschen lang und das ist ein bisschen spannend. Wenn du willst, der kannst du auch, und das erklär ich dir nur, auch direkt eine Phase übersprangen. Ich fand das aber flott, da weiss ich nicht, wenn du bist ein bisschen hoch, ich hole den heute am Platz. Dann mache ich hier im Zoo. Darum denke ich, hier den extra Ball. Ne? Das heißt, für das du das machen kannst machen, den heute. Weiss nicht, ich habe meinen extra Ball nehme lehne ich hier, vier, drei Ball, den heute und in der Schluhei, so, ich will den Heitebäschern den Heide was manchhei, ich will den heute Ball und ich manchhei, mein, dann und das hier kann ich zeigen, was geklappt wird. Nur haben wir ein Problem. Ich kann da eigentlich mit tricklose Kugeln auf verschiedene Versionen haltet halt light, up, drei Bälle, drei Bäschern. Das Problem ist, dass ich schon einen Ball dann. Und wenn ich will zum Schuss Bäschern einen weisen an die drei Bälle weisen nicht auf den Lähnen, da kann ich das nicht machen. habe einen Ball, den ich ein bisschen verstoppt verstopft. Dann muss ich direkt, okay, Adi. Nee, du nicht die dort den das ist einfach so ein Ball, schlein in an Tasch. Und dann los, ich nicht zurückkommen. das ist schon halt, Ich halt, ich halt, den halt, Ich halt, ihn Ball. Und dann Dreh dich ein Kehr, du könntest auch ein Senk drehen. Ich mache jetzt gerne die Witze so, dass ein halber Ball die nicht so schön ist, dreh dich nach ein Kehr. Und dann kann ich weisen, dass ich vier am Anfang drei Ballen an drei Bäschern hatte. Das nennt man Englisch to come Clean. Dass das ich proper rausgehe, ich weise genau am Anfang, wie man schnellst zu verstoppen hat. Natürlich habe Ball, während es verstoppt Für die Zuschauer gesagt, dass der Ball nicht an den Tisch gelötet hat, zurückkommt. zurück. Tisch muss man nicht unbedingt weisen. Das erklärt den Lotten. Und das erklärt auch, wie den Trick funktioniert. Ich komme ganz kurz zurück, was ich wieder gesagt habe. Wir sind in der Situation, wo wir die zwei Bälle. Schingen gelassen haben. Ich gehe mal zurück. Dann machen wir abra Die zwei Bälle sind schon hier. Ich schneide einen extra Ball. Pardon. schon schneide einen extra Ball und schon so, hier. Wenn ihr nicht wollt, dass man ihre machen will, könnt ihr auch direkt den Halten hier mit den drei. Ihr könnt den heutigen Ball holen, reinlegen und dann direkt machen, wie wenn es geklappt hat. Und dann sieht man da genau auf demselben Punkt. Wenn ihr wow, das auch schon nicht gerne wollt, den Ball tauschen, dann könnt ihr auch den Trick mit kurz machen, indem es da direkt auf die tote Fass geht. In voilà. diesem Moment könnt ihr auch direkt die tote Fass machen und dann macht ihr genau das selbe. Ihr holt den, den aus dem Omen-Adresse, holt die beiden zwei beieinander, der lädt den dritten Ball beieinander und dann macht ihr das, man drin Voilà. Auf was muss ich noch hier aufpassen? Du siehst nur für Schwierigkeiten, was du unbedingt musst lernen als Dreienfolge. Dreienfolge vom Trick ist ganz wichtig, für das könnte einen Trick machen. Du meinst das ein bisschen Übung hier gefreut, deswegen ist das eben die Movement. Heute, Movement muss du beherrschen. Ich kann euch versichern, so schwer passt das nicht. Froh, die da jetzt noch vielleicht stellt, hey David, was meine ich, wenn ich hier keinen ähm, keine von haben. Ja, schön nicht So wie gesagt, ob äh, an da kriegt er das zu kaufen, sonst kriegt er das auch im Internet, können in die Cups and Balls, respektive Becherspiel auf Deutsch, von der Day oder Jeux des Goblets, auf Französisch, von der Day äh, kriegt er das zu kaufen. Preislich hängt ganz von der Version, die als Koffer, die sind aber ziemlich teuer und die sind als Holz, die sie besser nicht bei Lisch, oder auch als Plastik, hängt von der Hof. Wenn also, äh, ich will mir das nicht bestellen, dann könnt ihr auch die plastik holen, die da an zu Kaffee kriegt. Und als Ball könnt ihr da eigentlich süß durch die Zeit, so so Bullen daraus machen. Voilà. Der das wäre bisschen so ein bisschen eine Bullish-Version mit dem Platz von den Ball, das heißt, Ihr könnt die natürlich auch füllen, das ist ein bisschen schöner, ausgesagt, aber das wäre eine Methode für die Menschen, die es nicht unbedingt Fällt. Output transcript: Etwas kaufen. Und das, was du musst, gucken bei der gucken der muss bei den Kaffeesbechern dass sie ein bisschen Uhren so sput tun, für das, wenn er dass das nicht so schwimmt. Ne? ich meine, das fand der, wie gesagt, an allen Supermärkten der Und dann könnte er das Erdbecher-Spiel selber zusammenbauen. Natürlich, auch so eine Version, persönlich fand ich das ein bisschen flott. Aber wenn er will, irgendwann zaubern gehen oder aufhängen will, zaubern, ganz professionell zu machen, dann ist es besser, der kauft für die Geburtstag, da Geburtstag, für euch da Ausdrücke, während wir gehen kannst du auslaufen. Ne? Voilà. das wäre den ersten Trick, den ich euch heute wollte weisen zu der Geschichte, wie gesagt, was ich euch gesagt habe, stimmt doch, kann auch überholen und so weiter. Es geht natürlich, für die, die das ein bisschen mit Zauberei kann die Version, wo Apple, Bieren drin auch schenken, da das ist natürlich eine Version die ist viel mehr schwer. Ich ich ja dir schon erklären, aber du hast ganz, ganz, ganz viel Übungen gefreut. Und schon der Schein-Version, weil du die, die könnt machen, die einfach ist, nicht so viel kompliziert, aber du da einfach einen flotten Trick tun. So, da geben wir euch mal die heutigen Sachen abpacken. Dann gehen wir zu einem zweiten Klassiker aus der Zauberei kommen, und das ist nämlich ein Trick von den drei Seelen, das Mysterium von den Seelen. Für diesen Trick zu machen, braucht ihr uns drei Stücke der erste Stück ist klein, der zweite Stück ist ein bisschen groß und der dritte Stück ist ganz groß. Da täuschen wir ein kurzes Zähler, ein mittleres Zähler und ein langes so. so viel war das da dann ein Mysterium, weil Zähler, das ist heute zumal eine optische Illusion. Wir da können dann nämlich hier, wenn ich hier eine und hier Zeichen und Uhrwinkel holen und ich so wie das heute, dann ist so ein bisschen abracadabra. kann schon ein bisschen und dann schon die drei Seelen hey, genau dieselbe Schlangen. Ich kann so sagen, ja, das ist bestimmt ein bisschen das kann ja nicht stimmen. Ich habe schon gesehen, sie hatten verschiedene Geister. Ich kann es nicht so ein bisschen erweisen. Hey, den ersten, der hier längt den zweiten, der hier dritt aus was genau zum Schluss und den dritten auch. Und wenn man noch nicht greifen, dann kann ich erst noch eingehen. Da können wir so gut von der Welt nicht vergleichen. So eine Knoten machen. Voilà. Man sieht, dass die zwei hier genau dieselbe Schlange tun. Und den dritten können wir auch noch ein kleines machen. Da können wir auch heute die Leute weisen. dass die anderen drei genau dieselbe Schlange tun. Und so ist das nicht eine Illusion, sondern das richtig eine Zauberei. Wir wollen nur noch einmal alles bei den Nähnchen holen. Und ein wollen hier, ich meine, den ersten Knödel los. Ich meine hier noch den zweiten Knödel los. Upsala. Voilà. Und dann sollen ich noch einmal abracadabra. Und dann kommen wir am Anfang. Ihr seht was mittellanges, ihr seht was ganz langes, und noch das klingt sich. Voilà, ein Trick vom Mysterium von den drei Seelen, die ich kurz mittellang, um, für das den Trick auch noch zu machen kann, erkläre ich euch direkt, wie es geht. Ich muss euch sagen, für die Haut wird das höchstwahrscheinlich ein von den die schweren Tricks sind, die ich euch werde erklären. Du hast ein bisschen, Übung, ein bisschen mehr Übung wie die anderen Tricks Trigger geführt. Aber es ist sicher, wenn du motiviert bist, dann hast du kein Problem. So, dann fangen wir mal an. Wir wollen die drei Seelen eben nicht. Wir wollen, dass das Klingt, das Mittel und das lang soll dann eben nicht los sein. Wichtig ist, dass das Heim am Dom gut aufhängt. So wie hier so habe den kleinen Trick gefreut, was man muss machen muss. Und das ist der friedliche Teil. Wenn ich man muss herabholen holen. dann gehe ich hier mal da, da, heu, mal da so herab. Okay? Jetzt das heißt, ich hole den hei Teil, ich gehe an das Langzeil und ich lehne das hier. So dass ich hier so einen kleinen Schlauch machen, wo das Langzeil dran hängt. Und der denke weil das ist ein bisschen schwierig, ein Teil eigentlich ist, ich gehe hier in langen Langesinn, ich will ein und ich lehne das Hi auf der echten Position. So würde ich schlafen machen. Der Recht hole ich, das Hiten denen ist Hi, und das Hiten lehne das halten. Das halten. ich lehne dann Hi. Voilà. Das ist schon schlaf. Natürlich, der Tod wird nicht zuschauendweise für vier. Aus, als hätte ich sagte, du als die ich die Von Haige sieht aber da, das verstopft 100 Menge Hand. Was wir an das folgendes ist, wenn ich, rufe sehen, und ich meine, lösst, für das sieht, was 100 Hand kennt dann das als Wert lang. Das ist eben das lange eigentlich Ich gehe mal in die Umfangsposition. Also, das oh, ist das so, wie ist das Lange schwellen ich will die drei Annen hin. Und ich lasse das einfach just rutschen. Ja, Hier an der Schlaufe, die ich gemäht habe. Und dann nenne das halt. Und für vier Jahren sah das natürlich aus, als wäre die dieselbe Lange. Wenn das nur ein bisschen ist, das nicht so viel. Also die Leute haben klar gesehen, dass die ungefähr dieselbe Lange ist. So, wie geht das nur weiter? Ab dem heutigen Punkt, kennt ihr sogar mal alles mit Input Nur Oven holen, Abracadabra machen und alles in einem Einzelweisen dann rausziehen. Da werden Trick mehr kurz. Okay, dann habe ich gesagt, ich habe hier sehr schlank, ich habe hier einen Oven, ich mache Abracadabra und ich habe die Kreis, die es am Anfang kommen. Da das Eng-Methode für den Trick noch ein bisschen kurz macht, für die, die so ein Heisch, da dann ist das mehr ein bisschen zu schwer. So, ich gehe noch in die Position, wo wir vier drauf waren. Für die, die noch den Trick machen so wie ich schon gewesen habe, natürlich, wir sind hier. Ich habe einen Ruf gezogen. Hier, dann machen wir das Folgende. Ich will das Hände an der anderen Hand. Okay. Und dann geht die Hände, die hält die Mittelsäle, die hier in der Barsche, und ziehe ich sie raus. Dann lehne ich die andere Seele hier drüben, an meiner Hand. Und ich packe hier das zwei. Tun. Und ich lerne, dass die Hände sehen, als ich die Seele gerade rausgekommen habe. Und wenn das Mittelziel ich das auf die anderen Säle und ziehe mit der Hand auf, so dass es ausgesehen hat, als hätte ich die drei gewusst. Ich weiß nicht, das ist die Kamera Ich will den Echten, ich lehne da hinten, ich ziehe hier so. so raus. Und dann lehne ich eine, und dann ziehe ich hier noch hier so dass das Gefühl hat, ich die drei gewesen. Natürlich sollte da einen gewissen Rhythmus machen, weil wenn Du spielst corrected: zum Beispiel gemäht und kann ich vielleicht sehen, dass ich nicht genau gemäht Und Du weißt, so wie die erste Kerne, soll er ein bisschen mehr am Rhythmus bleiben, das ein bisschen mehr sicher machen. Wenn du so David, da wird das tut, dann ist es nicht zu viel riskant. Wir sind in einer Position hier, die gleich lang. Ich will das nicht wissen, das ist ein bisschen schwer. Das, auch, das ist auch der schwerste Teil vom Trick. Da kann er direkt hier, das Bannische Seel nicht, schon einfach das heute Seel, und ich meine, hier knoet. Das ist das kleine Seel, das hier in der Schlaufe hängt, manche einfach einen Das ist einfach. Und dann mache ich einfach einen Knut rundherum. Das ist, was Leute meinen, ich habe zwei Seelen mehr in sich. I. I. Ja, das ist das Kleinseel, das ich rundherum das Großseel gebunden habe. Und dann hole ich hier noch einen N. Und ich mache mein hier noch einen Knut dran. Und dann sieht das effektiv aus, sonst werden die Seelen drei Seelen gleich lang. Dann werde ich drin machen, das schlussendlich ist einfach, ich mache den Häuschen also nähen. Ich weise das heute natürlich nicht, ich mache das so verstopft. Ich mache den Häuschen also nähen. Ich suche ein bisschen Abracadabra und dann kann ich schweißen mittel, lang, kurz. Voilà, das erklärt diesen Trick. Ich hoffe, die Erklärung war klar. Und das wären auch die zwei Tricks, die ich heute wollte, weisen. Ähm, da tut dann, sie ein bisschen schwer wie Kartenträger, das ist ein bisschen mehr Übung gefragt, wenn sie sicher, wie gesagt, von der Tat ganz gut äh, trainiert, dass du kein Problem ist. Und auch noch vergessen, die Regeln von der Löschkehren, weil es den Trick nicht mehr oft wie ein Keier So also, muss man toten, das dann, also ist ein bisschen schwierig. Wieso Dr. Loh will die kurz, die lange Version machen, dass er will los ist, schon ein ganz langes gewesen für das weiter besser geht und mehr komfortabel sind, den Trick kann da weiter. Das wäre dafür für heute. Ich verabschiede mich da von euch. Lapper verabschiedet sich auch. Ich hoffe, dass habt so viel Spaß wie ich beim Zaubern. Ich hoffe, dass ihr das gut hier kriegt, dass die Erklärungen klar waren, dass, dass, dass, dass könnt ihr das machen könnt. Aber wie gesagt, ich freue mich darauf, erst nächstes Jahr herumzugehen. Oh, ganz kurz noch. Ja, äh, wo ihr das Heizkopf kriegt, du könnt da könnt ihr schon die, die wollen die Seele holen. Ihr könnt uns egal, was für ein bisschen Dickseele holen. Und eben, ob gewisse zu schneiden muss, ich in ziemlich klein, ein bisschen Mittel an ein bisschen Mikrofon sehen. Voilà. Wie gesagt, das wäre dann alles für heute. Ich, so ich wünsche Ihnen einen schöne Mitte, eine schöne Morgen, oder dem noch wie demnach, dass Sie das guckt Und dann freue ich mich, das nächste Jahr zu sehen, für nach meinen zauberei Bis dann!